Heute bei Wer Weiß denn Sowas? Paola Maria im Team mit Bernhard Hoeker und sie spielen gegen Dagi, B und Elfen. das YouTube-Gel. Es geht los. Die Zeit rennt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht schon wieder in Richtung Ende Januar im neuen Jahr. Schön, dass Sie dabei sind. Danke fürs Einschalten. Wir haben eine spannende Sendung vor uns äh, mit äh, natürlich vielen spannenden Fragen und tollen Antwortmöglichkeiten. Aber auch mit zwei tollen Gästen, die beide heute Abend bei uns Premiere feiern. Paola Maria ist zu Gast. Eine der erfolgreichsten YouTuberinnen in Deutschland. Gerade Beauty, Kosmetik, das sind ihre Themen. Das ist unglaublich erfolgreich. Okay. Ja, heute musst du dich mit Bernhard beweisen. Das wir. Und Paula Maria und Dagi B kennen sich schon lange und sehr gut. Ja. Waren beide in the hm? So bei dir verhält es sich ähnlich. YouTube, Instagram, da hast du unglaublich viele Abonnenten, Follower. Bist da durchaus sehr, sehr erfolgreich. Heute mit Elton zusammen im Team. Und gleich was Spannendes zum Anfang. Das ist ja das Tolle an dieser Sendung. Man hat immer hinterher was zu erzählen. Wussten Sie eigentlich, dass es in der amerikanischen NFL, also in der National Football League, seit 2018 auch männliche Cheerleader gibt? Das ist cool. Ja, finde ich warum nicht. Ja, aber... Das wusstest du, Bernhard? Ja, Bernhard beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen. Ich sag's euch. Diese Röckchen sind trotzdem albern, weil die am Feld stattfinden. Ja. So, wir wollen schauen, wie hat sich unser Publikum heute verteilt, wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team. Hinter Bernhard und Paola Maria sitzen 76 Zuschauer. Elton und die 52. Ja. So, dann sind wir gespannt, wie es heute läuft, aber erstmal schauen wir gemeinsam auf unsere heutigen zwölf Kategorien. Hier ist die Wand. Zwölf Kategorien heute sind Gesundheit, Trick 17, Essen und Trinken, Technik, Einspruch, Brisant, Comics. Zahlen bitte. Damals Datenschutz, tierisch, tierisch und clever. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. Jede richtige Antwort 500 Euro und einen Publikumsjogger für beide Teams. Immer wieder, Mann. Deshalb dachte ich, dass man das vielleicht... So, wollen wir mal anfangen? Gesundheit? Wenn dich das anlacht, lachen wir zurück? Ja, es lacht mich an. Gesundheit. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage aus der Kategorie Gesundheit. Klar, drück uns die Was sollte bei der Anwendung von Faszienrollen an Armen und Beinen beachtet werden? A. Härtegrad der Rolle nach dem Körpergewicht wählen. B. immer zur Körpermitte hinrollen. Oder C. behandelte Stellen danach abklopfen. Oh, wow. Äh. Es beginnt ja damit, Wisst ihr, was eine Faszienrolle ist? Ja, Faszien sind ja. Sachen am Körper mhm. und die werden gerollt. <lacht> und damit endet mein wissenschaftlicher Vortrag zum Thema das ist irgendwie Die rollen doch dann irgendwie, man rollt doch sich drauf oder andere Sachen drüber und was weiß ich. Irgendwie spricht nicht B an. Mich hat B auch angesprochen, weil man soll auch, wenn man... Also das könnte die Idee sein, dass man eben kein Blut oder was auch immer in die Körperenden hin die Frage ist natürlich, wenn das, also wenn eine Faszienrolle jetzt etwas ist, wo ich drauf liege und hin und her rolle, mhm. dann ist natürlich das mit der Körpermitte sehr lästig, weil du rollst dich mhm. hin, steigst ab, wieder drauf, roll, und am Ende rennst du hinten da, rollst quasi gegen die Wand. Weil der immer. Dann könntest, haben die denn verschiedene Härte gerade? Hast du so eine Rolle schon mal gesehen? Ja, aber ob jetzt verschiedene Härte. Mhm. Wir können es natürlich auch so eine Minimiste machen und dann haben wir auch eins. Richtig, also wir können raten <lacht> in dem Minimiste oder wir fragen das Publikum, wer da vielleicht jemand weiß. Das ist besser. Das kann sein, wenn wir beide wirklich gar keine Ahnung haben. Ja, ja Wir fragen ja. das Publikum. Wir sind ein selbstbewusstes ja. Publikum. Wir fragen ja. sofort das Publikum. Sehr gut, ihr seid Und wir haben so selbstbewusst. viele Leute da, da wird auch jemand von Bescheid wissen, der... Doch, doch, hier vorne ist nicht. schon einer. Ah. Oh, so. Yeah. so. Ein langsamer Blick. Bin ich wirklich die Einzige, die aufgestanden ist? Ja, Hallo. Ja. Hallo, grüß dich. Wie heißt du? Ich heiße Kirstin. Kirstin, kommst du ja. woher? Aus Randrum bei Husum an der Nordsee. Okay. Und mhm. äh, machst du Sport, Kirstin? Ja, ich habe auf jeden Fall mit Faszienrollen schon ah, Erfahrung. Sehr gut. Das sehr schmerzhaft tatsächlich. Aha. Dann müsstest du ja wissen, wie man es richtig macht. Genau. Ich bin mir sehr sicher, dass B richtig ist. Ach. Und immer Richtung Körpermitte, mhm. sagt Kirsten. So, dann schauen wir jetzt auf die Antwort. Faszienrollen werden zur Entspannung und Regeneration von Bindegewebe und Muskeln eingesetzt. In Armen und Beinen befinden sich Venenklappen, die sich nach oben hin öffnen und den Blutrückfluss zum Herzen regulieren. Druck in die entgegengesetzte Richtung kann die Venenklappen beschädigen und die Entstehung von Krampfadern begünstigen. Deswegen sollte in Rückflussrichtung immer zur Körpermitte hin gerollt werden. Ja, sehr gut, das hat auch schon mal gut geklappt. Dankeschön. Richtige Antwort. Und damit habt ihr die ersten 500 Euro auf dem Konto. Haben Wir schon mal nehmen. Ja. Wayne Rooney's Ehefrau Colleen oh, hat 2019 unter anderem mit der Meldung über einen überschwemmten Keller a. mehr Briten erreicht, als, die, als an der Brexit-Wahl teilgenommen haben, b. einen Maulwurf aus ihrem privaten Umfeld enttarnt oder c. einen Preis als indiskreteste Prominente gewonnen. Ja. Okay, Elton sagt schon die ganze Zeit ja. Ich glaube, er weiß. Ja. Ich meine, das war die Nummer, die hat auch die, äh, irgendwas anderes noch gepostet, aber nur auf ihrem privaten Account, also nicht öffentlich. Und es wurde auf einmal öffentlich. Das heißt, da hat sie rausgefunden, dass aus ihrem Bekannten, engeren Bekanntenkreis ein Maulwurf, also die, der oder die, ich glaube, es war sogar eine die, eine Freundin, auch eine Spielerfrau, und die hat das dann an die Presse gegeben. Ich meine, das war das. Wäre A, dann würde ich mitbekommen haben. Habe ich aber leider nicht. C, indiskreteste Prominenz. Ja, das, das soll würde... Das sein? Ja, das ist so... Gibt weil die, weil die goldene Himbeere, irgendwie sowas in der Art, so nur für, für Promis? So was gibt's, ja. Nein, ich kann mir sogar vorstellen, dass das es das die. gibt. Aber wenn jemand schreibt, mein Keller ist überschwemmt. Warum ist das ah. indiskret? Indiskret ist doch eher, wenn man wirklich sagt, hier, der hat mit dem ja. rumgemacht oder Eben. war besoffen auf der Party. Also wenn ich jetzt erzählen würde, dein Keller ist überschwemmt. Genau, zum Beispiel. Was ja gerade aktuell der Fall ist, das wäre... Oh du solltest das doch nicht sagen, Mann. Man. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht jetzt. Tut mir echt leid. Mhm. das ist ja auch dein Keller. Und unser Keller ist überschwemmt. Also B. Ja, B. B, alles klar. Guck mal, so sieht sie aus, die Ehefrau von Wayne Rooney. Colleen. 2019 hatte Colleen Rooney, die Ehefrau von Fußballprofi Wayne Rooney, genug. Über Jahre waren Details aus ihrem Familienleben in einem britischen Klatschblatt aufgetaucht. Dabei handelte es sich stets um Informationen, die sie auf einem nur Freunden zugänglichen Social-Media-Profil geteilt hatte. Colleen's Verdacht fiel auf Rebecca Vardy, die Frau des Fußballprofis Jamie Vardy. Daher streute sie online über Monate diverse Falschmeldungen, wie die einer Überschwemmung im Keller ihres Hauses. Der Klo daran, nur Rebecca wurden diese angezeigt. Als die Meldungen in der Zeitung auftauchten, hatte Roni ihren Maulwurf enttakt. Da gab's Beef. Einspruch. Wow. Einspruch. Ja. Laut Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Oktober 2019 Gilt auch ein unbelegtes Brötchen als essfertiges <lacht> Lebensmittel? B. <lacht> Dürfen Friseurinnen auch offiziell als Friseusen bezeichnet werden? Oder C. Muss in jedem Rathaus eine öffentliche Toilette zugänglich sein? Tja, womit sich der Bundesgerichtshof so befassen muss? Das ist jetzt ja wirklich abgefahren. Ja. Gilt auch ein unbelegtes Brötchen als essfertiges <lacht> Lebensmittel? Hm. Geht man damit vor Gericht? Ja, Sachen gibt es. Jemand hat, jemand, hat eine Friseurin als Friseuse bezeichnet. Das passiert doch tagtäglich? Ja, was was sagst du denn? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, von der Region abhängig, wo man lebt. Sagst du Friseurin oder Friseuse? Oder? Ich habe einen Friseur, ah. <lacht> deshalb sage ich wieder noch. <lacht> das stimmt. Äh, offiziell, das kann natürlich dann sein, dass in einem offiziellen Schreiben wurde das Wort Friseuse benutzt. Jetzt sagen wir so, wir suchen eine Friseuse für sowieso. Und dann hat eine geklagt, dass es Friseurin heißen soll und der Bundesgerichtshof hat gesagt, nein, das ist in Ordnung. Muss in jedem rathaus eine öffentliche Toilette zugänglich sein. Ich denke, C ist eher Bauordnung. Ob das, das Bundes, ob das der Bundeskrieg ist? Ja, vielleicht ist B gar nicht... Wollen wir bei B bleiben? Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Falsch. Hast du gesagt das ja. Schönste oder das Schlimmste? Das ja, Schlimmste, das, das das schlimmste. ja, ja, ja. Du das hast aber so keine falsch. Ahnung, wie schlimm es ist, hier das Schlimmste zu erleben. Das ist, <lacht> das ist der Schlimmste anzunehmende Notfall. Echte? Ja. Ich, ich, ich gehe mit. Ja? B kann ich mir vorstellen, C auch, aber wenn du B fühlst und ich B und C, dann gewinnt ja B mit zwei Gefühlen gegen ein Gefühl. Aber wenn es nicht richtig ist. Dann kann ich immer noch sagen, hab doch C gesagt. Also insofern, <lacht> Ganz mir doch. kann nichts passieren. Ich würde okay. sagen, ich hätte A gesagt, wenn jetzt A stimmt, dann mach dir mal keine Sorgen. Na gut, dann schieben wir es einfach auf dich. Wir schieben es auf dich und sagen B. B, okay. genau. Und wenn es nicht richtig <lacht> ist, ist es falsch. Geht's? Der Bundesgerichtshof urteilte im Oktober 2019, dass auch ein unbelegtes Brötchen als essfertig gilt. Anlass war ein Streit über die Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten von Bäckereien. Eine einfache Bäckerei unterliegt dem Ladenschlussgesetz. Demnach dürfen, je nach Bundesland, sonntags nur für einige Stunden Brötchen verkauft werden. Gehört zu einer Bäckerei jedoch auch ein Café gilt das Gaststättengesetz, wonach Ganztagsspeisen verkauft werden dürfen, allerdings nur zubereitete. Der BGH entschied, dass dazu auch ein unbelegtes Brötchen zählt. Dies hatten Wettbewerbshüter zuvor in Frage gestellt. Aber wir, oh. wir nie genommen, oder? Es nee, nee, ist Antwort A. Es bleibt bei 500 Euro. Durch. Weil die Essfertigen okay. Kaffee anbieten. Ah. Essen und trinken will? Ja. Matcha-Tees. Uh. Matcha-Tee sollte nicht zu Mahlzeiten getrunken werden, da er sonst a. die Aufnahme von Mineralstoffen behindert, b. Übelkeit auslösen kann oder c. Bluthochdruck begünstigt. Oh Mann, da dachte ich echt, das wäre eine Frage für mich. Ich liebe Matcha-Tee. Du liebst ihn? Ich liebe Matcha-Tee. Ähm, aber ich habe von. Den ganzen Sachen noch nie was gehört. Äh, also, es ist ja halt Grün-Tee, wenn man es so sieht. Das ist ja, pulverisierter, ja. pulverisiertes teeblatt Einfach, ja. Und mir Bei mir löst der immer Übelkeit Echt? auf. Echt? Der stinkt so manchmal nach Fisch. Das Oder stimmt. Was, ne? Das Finde ich ganz schlimm. Aber ich habe von allem nichts gehört. Aber die wird übel davon. Ja, Und aber das hat sein. nichts zu sagen. Okay. Das hat jetzt davon, äh, manchmal liegt das auch am Abend vorher. <lacht> Okay. Aber ich mache den Matcha-Tee dem Elten jetzt immer mit Mandelmilch, seitdem geht's. Ja, oder vielleicht doch Laktoseintoleranz. Ich bin, seit ich da mit denen zusammenwohne, habe ich gegen alles eine Intoleranz. <lacht> ja, okay. Okay. Ich finde B jetzt so komisch. Ich kann mir, also ich würde B jetzt mal ausschließen, obwohl ich. Ähm ja, je, alles kann ja irgendwie Übelkeit auslösen. Also ich muss die halt ja jetzt... Ah. Ja. So, kann das sein, wenn halt du eh schon gegessen hast und dann noch Matcha-Tee trinkst, dass, das wirklich, dass der Körper so durchdreht, dass sofort Bluch, Blutdruck, Bluch, blub, blub, blub. <lacht> Blutdruck. Blutdruck an einem ähm. Ich habe noch nie meinen Blutdruck dabei gemessen. Ich habe keine Ahnung. Wohl, warte mal, Bluthochdruck kann vielleicht sein, weil da drin ist auch so, ja, weil das halt das ganze Teeblatt ist, Koffein mit drin teilen. Ja, vielleicht meine ich halt, wenn das eh auch so eine hohe, K ja. schon eine hohe Dingsbums hat und dann noch dazu essen. Ja, doch, dann, dann würde ich glaube ich zu so C tendieren. Wir nehmen C. Ja, wir nehmen C. Wir haben natürlich auch Publikum, Franke, fällt mir gerade ein, aber jetzt nehmen wir C. Jetzt nehmen wir C, okay. Warum ja. sollte Matcha-Tee nicht zu Mahlzeiten getrunken Matcha-Tee ist ein zu Pulver gemahlener Grüntee, dem anregende Eigenschaften zugeschrieben werden. Neben Koffein enthält er auch Oxalsäure, die Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium oder Eisen bindet und somit deren Aufnahme behindert. Um einen Mineralstoffmangel zu vermeiden, sollte Matcha-Tee nicht zu den Mahlzeiten getrunken werden, sondern in einem zeitlichen Abstand von mindestens einer Stunde. Tja. Ja, ja. Ja. Ja. Das hat schon ja. Guck mal, da hat sich schon mal gelohnt. Also jetzt nicht finanziell, aber äh, oh spannendes oh Wissen. So, beide Teams stehen bei 500 Euro. Weiter geht's mit Ich finde ja Datenschutz interessant, allein weil ich es wissen will. Na gut. Aber das willst du nicht, weil es ja Datenschutz ist. Ja. Ja. Datenschutz nehmen? Du möchtest Datenschutz nicht nehmen. Nee, was möchtest du denn nehmen? Tierisch so anlächelt. Ja, Tiere. Natürlich, alles was uns anlacht, nehmen wir sofort. Tierisch, <lacht> tierisch. Was gilt Experten zufolge für Kühe? So. A. Sie führen Freundschaften mit anderen Kühen. Oh B. Sie muhen sich abends gegenseitig in den Schlaf. Oh, Oder C. So. Jede Kuh hat ihr eigenes Rezept beim Grasfressen. Das ist das schöne bei der Kategorie, dass über so exotische Tiere oft da ja. dass man da Sachen erfährt. Hm? Ich freue mich jetzt schon auf den Film. Ja. <lacht> Egal, welche Antwort richtig ist. Okay. Und A und B eigentlich sehr sehr süß. Also C schließen wir aus. Jede Kuh hat ihr eigenes Rezept beim Gras Fressen finde ich schon sehr lustig. Und sie sagt so, eine Butterblume und dazu zwei normale Stängel, das schmeckt <lacht> total gut. Ab dem dritten, ich, nee, du, du, ach, du machst mir mit zwei Butterblumen. Interessant. Aber nicht mit Matcha-Tee, das hindert die Mineralien bei der Aufnahme. Ach, na, das macht doch eine Kuh nicht. Das macht doch eine Kuh nicht, oder? Mit Sie sich abends gegenseitig in den Schlaf. Also ich finde das sehr süß, die Vorstellung. Mhm. Als ob die so ein Baby hätten. Weißt du? Ach, du meinst, die nehmen sich in den Arm und wohnen sich? Wie so ein Schlaflied. Mu, mu, mu, mu. mu. Genau so. Mu, mu mu mu. So. mu, mu. mu, mu, mu, Ich kann mir das mit... Ich persönlich finde ja. ja noch süßer, das mit den Freundschaften. Das finde ich auch so. Das auf so einer Weide, wenn man die jetzt nicht in diesen in so einer, hm. einer großen Rindermast hat, aber wenn man die auf einer Weide hat, dass die dann doch Kühe haben, wo die sich eher nebenstellen als bei anderen. Ich bin eher bei A als bei B. Ja, gut. Gehst du mit mir? Ich gehe mit dir. Ich vertraue dir da. Ich glaube, ja, du hast auch Erfahrung. eben wäre ja A auch richtig gewesen. Ja. Warum soll es jetzt falsch sein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du hast vollkommen recht. Ja. Wir sollten ab jetzt nur noch A nehmen. Wir nehmen nicht. nur noch A. Wir nehmen A. <lacht> A. Wobei, das mit dem Mumumu Mu, Mu hat mir so gut gefallen. Oder? Da, da reimt sich ja auch Augen zu auf Mumumu. Lalelu, <lacht> genau. Das ist süß. Kühe sind Herdentiere und kommunizieren viel untereinander. Beobachtungen zeigen, dass einige Kühe gerne beieinander stehen. Unter anderem zur gegenseitigen Fellpflege. Auch zusammen ein Nickerchen halten oder fressen zählen zu den Unternehmungen. Halter und Forscher bezeichnen diese engen Beziehungen unter einzelnen Tieren als Freundschaft. Solche Freundschaften innerhalb der Kuhherde sind demnach wichtig. Denn sie sorgen für eine entspanntere Atmosphäre unter den Tieren. Ja. Ja. <lacht> so, ihr steht bei 1000 Euro. Ja. Der werner wollte gerne wissen, was hinter Datenschutz steht. Deswegen ja. nehme ich das mal. Ja. Ja. <lacht> Wie schützt eine Neuerfindung Bankkunden vor Datenklau bei Magnetstreifenkarten am Geldautomaten? Aha. A. Ein Störmagnet verschlüsselt die eigene Kartennummer. B. Ein Gerät zählt die Leseköpfe im Automaten. Oder C. Eine Software spiegelt das Tasteneingabefeld. Ich muss das erstmal alles verstehen. Mhm. Also, wir schützen eine Neuerfindung, Bankkontroll bei Magnetstreifen kann. So, du gehst zum und steckst deine Karte rein. Mhm. So. Was soll denn B sein? Ein Gerät zählt die Leseköpfe. Was heißt das? Wie viele Leute vor Automaten stehen? <lacht> so, C. Eine Software spiegelt das Tasteneingabefeld. Ja, das macht ja keinen Sinn. Weil hey, ne? wenn es spiegelt, dann ist es ja einfach nur die andere Seite. Ja. Also, wenn das sicher sein soll, dann okay. <lacht> nee, finde ich auch ein bisschen komisch. So, dann diskutieren wir noch oder versuchen, A oder B rauszukriegen. Aber bei A weiß ich auch nicht so ganz, weil ein Störbagnet, schön und gut, aber wenn die Kartennummer am Bankautomaten angezeigt wird, ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie nicht dann auch rausfiltern kann. Deshalb, Ah, I don't know. Also ich bin, ich bin... Weil ich nicht weiß, was B ist, würde ich mal B nehmen. Sicher, hört sich sicher an. Wir wissen nicht, was es ist, darum nehmen wir es. Okay. Wir wollen sehen, was das ist. Ja. E. Man kann ja bei uns auch nach dem Ausschussprinzip arbeiten, geht auch. In Deutschland ist das Zahlungssystem mittlerweile auf einen Prozessorchip umgestellt. Jedoch gibt es weltweit nach wie vor Systeme, die auf Magnetstreifen basieren, wie in den USA. Dort können Kartendubletten zum Einsatz kommen, deren Daten an europäischen Geldautomaten abgegriffen wurden. Kriminelle bauen in die Automaten ein zusätzliches Lesegerät ein, das die Daten kopiert. Eine Erfindung von US-Forschern lässt sich in den Automaten einführen und zählt, ob sich in einem Kartenschlitz mehr als ein Lesekopf befindet. Genau das habt ihr gemeint, aber es hat gut funktioniert. Ihr habt jetzt auch 1.000 Euro, richtige Antwort. Wir haben bis, ja noch einiges im Angebot. Bis auf Zahlen bitte, kannst du dir alles aussuchen. Komm, wir nehmen Trick 17. Wir nehmen Trick 17. Genau. So Lifehacks sind das. Ach, oh, guck mal, und jetzt? Oh jetzt? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein, nein, nein. Oh, ah, ah, ah. Womit lassen sich Lippenstiftflecken auf Textilien leichter entfernen? So. Okay. A. Eukalyptusöl. B. Ja. Bananenschalen oder C. Eiswürfel. Das müsste ich jetzt wissen, oder? Das solltest du wissen. Ja. Das solltest du wissen. Also nicht nur beruflich, auch jetzt in dieser Situation für die Leute da hinten. Ah. <lacht> ähm, ja. Du also. hast ja mal äh, Was? im kosmetischen Bereich eine Ausbildung gemacht. Ja. Mhm, mh. Kann äh, nur ja, mal so, ja, klar. Du. ich kann ja mal sagen, was ich denke und dann kannst du sagen, ey, das ist ja totaler Schwachsinn. Ich wäre vom Gefühl bei Eiswürfeln. Damit geht man über den Lippenstift und der wird dann, ich finde Eiswürfel eine ganz blöde Idee, wenn ich in dein Gesicht gucke gerade. <lacht> <lacht> Aber dann wird das kalt mhm, äh, und dann kann man es abkratzen. Das wäre so eine Idee, die ich hätte bei Eiswürfeln. Da bin ich leider, glaube ich, nicht bei dir. Sehr gut, dann haben wir doch C schon mal ausgeschlossen. Auf einmal ist es ich, ich, ja, ich bin ja sofort bei... Warte, was machst du jetzt mit jeder Frage? Und richtig! Ah, okay. Ich bin ja bei B, Bananenschalen. Aha, aha, Weil da sind Enzyme drin, die okay, die Lippenstiftbasis-Emulsionen mm, mm, lösen können. Mm, mm, also klingt sehr, sehr interessant. Man könnte alles auch irgendwie so erklären, dass alle drei funktionieren. Ja, das mache ich sehr gerne. Mhm, ich merke schon. Eukalyptusöl, Öl. Öl löst doch immer alles. Ich. Ach, Aber warum nicht? Ich habe hier gerade Druck, ich spüre Druck, weil ich denke zu so, recht, oh, zu recht, zu recht. die Beauty-Tante ja, ja. müsste das doch eigentlich wissen. Und ja, ja. innerlich häufig naja, gerade. Du, weiß wenn du genau. jetzt im Beauty-Bereich wärst als YouTuberin, dann... Dann müsste ich es wissen, da hast du recht. Aber so. Aber sonst nicht. Aber du machst einfach jetzt dann nach der Sendung ein Tutorial mit oh. der richtigen Antwort. Und zeigst auch die beiden anderen. So, okay. Okay. okay, das machen wir. Dann nehmen, also Eiswürfel fandst du so blöd, Bananenschale finden wir beide komisch, also bleibt nur noch das Öl, oder? Okay, oh mein Gott. Wir nehmen Eukalyptusöl. Wir nehmen A. Die Manchmal die ist bei uns Eukalyptus ein bisschen wie im Geburtsvorbereitungskurs. Man muss immer schön tief reinatmen. Den habe ich hinter mir und trotzdem gedrückt. Ein Lippenstift besteht neben den Pigmenten zu einem Großteil aus Fett. Lippenstiftflecken auf einer Bluse lassen sich daher gut mit Eukalyptusöl lösen. Denn das ätherische Öl wirkt fettlösend. Dazu reichlich Öl auf einen Wartebausträufeln und den Fleck damit abtupfen einige Minuten einwirken lassen und anschließend in einer Seifenlauge auswaschen. Nach dem Trocknen sind der Lippenstiftfleck und auch das Eukalyptusöl weg. So, wir bei 1500 Euro. So, äh, wir nehmen clever. Wir nehmen clever. Jetzt mal überlegen, du gleich wieder Wer statt herkömmlichem Shampoo lieber umweltfreundlichere Haarseife verwendet, sollte seine Haare a. im Anschluss nicht mit Haarspray frisieren, b. gelegentlich mit einer leichten Essigspülung behandeln oder c. bereits nass unter der Dusche Ach, auskämmen. Wirklich? Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Okay. Was dachtest du denn? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Mehl, weil mit Mehl kann man sich auch die Haare waschen und es mhm. ist ein bisschen umweltfreundlicher und ja. Ist am Anfang ein bisschen kritisch, aber später hat man keine fettigen Haare mehr. Okay. Genau, aber das ist leider nicht dabei, deshalb ja. Nee, ich hab, hast du aber schon mal von Haarseife gehört? Dass es das ist das Ja, ja, aber noch nie benutzt. So. Okay. Was ist denn dann da der Unterschied zwischen dem Shampoo und der Haarseife? Vielleicht mhm. sind da keine Silikone drin. Das auf jeden Fall. In der Haarseife? Mhm. Silikone machen das Haar weich, ne? Genau, aber okay. setzen sich auch auf das Haar. Dann nehme ich mal an, dass Haarseife wahrscheinlich das Haar stumpf macht. Ja, ich glaube auch. So, kann man mit einer Essigspülung das Haar weich machen? Boah, das stinkt bestimmt richtig. Na gut, das stinkt vielleicht, aber dafür hast du vielleicht wieder schöne Haare. Ja. <lacht> Dann siehst du vom Weiten wunderschön aus, aber wenn einer in die Nähe kommt, ai, ai, ai. Uff. Also, bereits nass unter der Dusche auskämmen mache ich gelegentlich auch, wenn ich zum Beispiel keine Spülung benutze. Aber da benutze ich ganz normales Shampoo. Aber vielleicht ist es dann auch gut, weil dann machst du nämlich diese ganzen Sachen, kämpfst du dann unter der Dusche raus? Kann auch sein. Dann trocknet das nicht mit ins Haar und wird dann auch nicht stumpf oder hart. Ja, ich glaube schon, dass da noch was übrig bleibt, aber vielleicht wird es besser. Ja, das kann sein. Das ist ein guter Tipp, weil im Anschluss nicht mit Haarspiele frisieren. Das ist, glaube ich, egal. Ah. Aber ich finde das gut, dein Tipp. Ja? Wenn du, wenn du sagst, hin und wieder kämpfst du eh nass unter der Dusche, weil das gar nicht so verkehrt ist. Ähm, vielleicht ist es bei der Haarseife genau auch so. Okay, also, was ja. machen wir jetzt? Wir Wollt ihr selber? oder? Ah. Wir nehmen wir C. Okay. <lacht> wir nehmen C. Gut, schnell gucken. Dann schauen wir es uns an. Was hilft? Haarseifen sind sehr ergiebig und kommen meist mit weniger Verpackung aus als herkömmliches Shampoo. Wer auf Haarseife umsteigt, sollte allerdings die Wasserhärte beachten. Besonders bei sehr hartem Wasser setzen sich sogenannte Kalkseifen ab und führen zu rauem Haar. Daher sollte von Zeit zu Zeit eine saure Spülung, etwa aus zwei Esslöffeln Apfelessig und einem Liter kaltem Wasser, ins Haar einmassiert werden. Der Essig löst die Kalkseifen im Haar und sorgt zudem für Glanz. Aber im Prinzip waren wir auf der Weg. Eigentlich schon. Das war halt nur was von den beiden. Ja. ja. Naja, Ich sag, der war zu Kein einfach. Kein Geld, aber ihr habt euren Publikumsjoker noch. Nein, nein, nein. Okay. Aber Technik, was also, den Wir brauchen wir bei ja. Wir haben noch Technik, Comics, Zahlen bitte und dann. Der Eltern nimmt gleich Technik, der Eltern nimmt gleich Technik und er kriegt von uns Zahlen bitte. Also fangen wir mit Comics an. Okay. Mhm. Welchen historischen Hintergrund hat es, dass viele der ersten Superhelden ihre Shorts über, den über der Strumpfhose tragen? Das ist ja super. Das ah. weißt du? Nein, aber es ist total spannend. <lacht> ja, ist doch... ah. Ah, die Zeichner orientierten sich damals am Look von Zirkuskünstlern b in früheren Zeiten wäre die Strumpfhose sonst heruntergerutscht oder c es gab eine Kooperation mit einem Unterwäschehersteller jetzt haben wir auch ein bisschen also ich Glück c sagen. ja genau ne, C ist auch halt für total wahrscheinlich ich glaube wir haben jetzt auch ein bisschen Glück ja. mit den Alternativen weil wir reden ja von Zeichnungen da ist es völlig egal ob die ja. Strumpfhose runterrutscht ja. oder nicht weil auch in früheren Zeiten Wäre Spider-Man nicht wirklich an der Hauswand hängen geblieben. Nicht? Nee. Das ist ja Fiktion. Ach so. Ja. Oh. Und, und in Kooperation mit einem Unterwäschehersteller. Ja, also mit keine Ahnung. Dann cool. da wird er über eine Marke draufstehen. Mhm. Deshalb würde Bleiben ich. Wir A. Ja, und wir reden von den 30er Jahren. Ja. Ja. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Hast du einen mhm. Lieblingssuper? Bevor wir uns da rausreden. Nee, eigentlich nicht. Ich finde er ein Bösewicht. Sehr, sehr cool. Die richtige Antwort wäre: Er ist mein Mann. Ach so. Hast du einen Lieblings-Superheld? Natürlich, mein Schatz, mein Baby. Na nee, ja, Moment mal. Ich habe auch einen Sohn. Ne? Ja, ja. Der ist eigentlich naja, ein Superheld. Also die Wer Fantastic, hat den gemacht? Fantastic Three. Ein Superheld. Ja, ein Super der klassische Superheld trägt seine Unterhose über der Strumpfhose. Dafür gibt es einen historischen Grund. Die Zeichner der ersten Superhelden orientierten sich an den damaligen Zirkuskünstlern und Ringern. Diese waren für ihre unterwäscheähnlichen Shorts bekannt, die sie für den Fall trugen, dass die Strumpfhose mal reißen sollte. Und da Superhelden akrobatisch und mächtig stark wirken sollten, bekamen sie das Outfit der Trapezkünstler und Kraftprotze verpasst. Würde mir stehen, Bitte ne? Stehen, ja. Super, Kai. Ja. Würde ja? dir ja. stehen. Okay, ihr habt 2.000 Euro auf dem Konto, ihr müsst schön. dranbleiben. Okay. Technik? Technik. Was macht Auto-Außenspiegel besonders robust? Hä? A, es wird leicht gewelltes Spiegelglas verwendet. B, eine doppelte Schicht aus Decklack schützt das Glas. Oder C, die Spiegelschicht besteht aus Chrom. Aha. Leicht gewelltes Spiegelglas, dann würde es man ja rein theoretisch ja im Glas sehen, dass das gewölbt ist. Ja, wenn das aber ganz leicht gewellt ist, das kann ich mir vorstellen, weil Chrom, das ist ja mit ist doch mit na ja, egal, aber dass die Spiegelschicht aus Chrom besteht, das glaube ich nicht und eine doppelte Schicht Decklack, das wird auch nicht viel schützen. Ich bin bei leicht, also ich kann mir das physikalisch so ein bisschen erklären. Ich Glaube ich bin auch bei A, aber ich würde, glaube ich, trotzdem den Joker nehmen. Ja, sicher, ja. weil wir kriegen eh die Schätzfrage und da müssen das okay. Publikum auch schätzen. Wir nehmen das Publikum. Ich viel okay. ja. Vielleicht weiß das einer, Automechaniker. Oh. oh, was? Oh. Oh, ja. Das wäre jetzt ziemlich toll. Da stehst du als Erster auf und machst so. <lacht> <lacht> Normalerweise sind die, die als erste aufstehen, wissen das immer. Äh, also, suche ein Aussuchen. Ach, du, du darfst ein Aussuchen. Ist völlig. Oh, ist, ja, ist ja nicht fürs Leben, Dagi. Ist jetzt nur oh. für den Moment. Hm? Okay, dann wähle ich Sie aus. Den gleich hier vorne. <lacht> okay, okay. das endlich mal. Sonst werde ich immer in die letzte Reihe geschickt. Hallo, grüß dich. Ich heiße Peter. Ja, hallo Peter. Komm, komm aus Bordtrop. Okay, was machst du beruflich, Peter? Ich bin Bauingenieur. Gut, dann äh, schauen wir mal auf die Antwortmöglichkeiten. Was denkst Dass du? Das war dann die Antwort C. Okay. Okay. C. okay. Herkömmliche Spiegel bestehen aus einer empfindlichen Silber- oder Aluminiumschicht hinter Glas, die durch Decklack geschützt ist. Bei Auto-Außenspiegeln hingegen befindet sich die Spiegelschicht ungeschützt auf der Vorderseite. Sie sind dennoch besonders robust und korrosionsbeständig, weil die Oberfläche aus hartem Chrom besteht. Außerdem minimieren Chromspiegel die Blendung in der Nacht, weil sie nur 60% des Lichts reflektieren. Sehr gut. Peter Rücken, richtige Antwort. Das war sehr wichtig, es fehlt bei 1500 Euro. Noch eine Frage für jedes Team, ihr dürft nochmal wählen. Zahlen bitte oder damals, Ach, Geschichte wär, oder schwer. Mathe? Ich habe hier schon öfters gehört, nicht zahlen. Nicht zahlen, bitte. Nicht zahlen. Such dir was aus, aber nimm nicht zahlen. Das ist schwer. Ich nehme oh, sicher nicht zahlen. Nicht zahlen, bitte. Okay, wir nehmen damals. Okay. <lacht> <lacht> Schön ist, er wird jetzt schon nervös da drüben. <lacht> ah, vielleicht hättet dir doch besser Zahlen genommen. Oh. oh nee, sag doch sowas nicht. Erik der Rote gab Grönland seinen Namen, weil A. eine Algenart die Küsten damals grün schimmern ließ, B. er damit neue Siedler ja. anlocken wollte, oder C. er farbenblind war. Es war, war eine ganz lustige Drehung. Also man sagt immer, Grönland war grün. Und deshalb heißt es Grönland, grünes Land. Aber der Trick ist, es war genau gar nicht grün. Aber er wollte Werbung machen, es ist grünes Land. Aber es ist gar kein grünes Land. Hm. Und das war dann nur, damit neue Leute hinfahren. Du bist ja wahrscheinlich ja. schon mal drüber geflogen über Grönland auf dem Weg nach Amerika. Ja, dann. Nehmen wir ja. B. Toll, ne, mit Bernhard? Ich finde es toll. Mhm. Also, ich könnte mir auch keinen Moment. besseren Partner vorstellen. Mhm. Oh. <lacht> Noch ein super den Moment, gleich startet das Video. Nachdem Erik der Rote im 10. Jahrhundert ein Verbrechen begangen hatte und aus Island verstoßen worden war, segelte er nach Westen. Nach drei Jahren Verbannung kehrte er nach Island zurück und erzählte dort von der Insel, die er mit seinem Schiff erreicht hatte. Er nannte sie Gränland. Den vielversprechenden altnordischen Begriff für grünes Land wählte er der historischen Quelle Land Namaburg zufolge, um neuen Siedlern das Land schmackhaft zu machen. Bereits ein Jahr später brachen Schiffe mit mehreren Hundert Auswanderern auf. Richtig, ja, steht Euro. So, eine Frage haben wir noch aus der Kategorie Zahlen, bitte. Und es geht um die letzten 500 Euro. Jetzt zahlen. Jetzt oh. an. Hochgerechnet hey, du etwa 12.000. A. <lacht> ah, Stunden verspäten sich 2018 die Fernzüge der Bahn. Nee, B. Mehr. Erbsen ist ein Deutscher im Jahr. Oder C. Euro kostet eine Katze den Halter ein Katzenleben lang. Du verstehst, warum ich das nicht ja. machen möchte. Ja. Ja. Ich bin voll bei dir. Also A kann ja schon mal nicht sein. Das ist definitiv mehr. Ähm, B... 12.000 Erbsen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal Erbsen gegessen habe. C auch. 20 mal 5 sind 100. Was rechnest du gerade? 1000. Sind 1000. Wie lange lebt eine Katze? 15 Jahre. 15, 10, 15 Jahre. Dann kommt das fast hin. Ich habe so gerechnet Katzenfutter. Mhm. Sagen wir mal, machen wir es ganz einfach. Katzenfutter kosten Euro pro Tag. Mhm. Zwei Mahlzeiten sind zwei Euro. Zwei. Mal 7, eine Woche lang, sind 14, sind also 14 Euro in der Woche. Mhm. 52 Wochen, mal 14. 14. Rechnen wir mal ganz einfach, dann rechnen wir 52 mal 10, sind 520, richtig? Mhm. Sind 520 Euro im Jahr. Oh. So, richtig? Das sind nur die... So, mhm. 520 Euro im Jahr. Jetzt, 10 Jahre, sagen wir mal, eine Katze, sind also 5200. Dazu kommt aber noch Katzenklo. Die ganzen Arztbesuche, die die Impfungen. Arztbesuche, Impfungen. Und ich bin ja jetzt wir sind ja jetzt noch weiter runtergegangen, was das Katzenfutter angeht. Ich finde irgendwie C. Wir haben ein bisschen gerechnet. Wir nehmen C. C. Ja, da, gehen ja auch die Leasing, da gehen ja auch die Leasingkosten mit rein und so und eine ja, ganze Menge, was man da alles mitbezahlt. Der Deutsche Tierschutzbund hat die Haltungskosten einer Katze errechnet. Demnach liegt der Anschaffungspreis einer Katze aus dem Tierheim bei 100 Euro und bis zu 2.000 Euro bei einer Rassekatze. Die Basiskosten für Napf, Körbchen, Katzenklo etc. betragen ca. 150 bis 500 Euro. Die jährlichen Kosten für Futter, Impfungen, Katzenstreu etc. liegen bei ca. 700 Euro. Auf die durchschnittliche Lebenserwartung von 16 Jahren hochgerechnet, kostet eine Katze ihren Halter ein Katzenleben lang rund 12.000 Euro. Das konnte gar keine andere Antwort sein, denn wir mussten natürlich ein Katzenvideo spielen heute ja, in der ja, so, süß. so, dann gucken wir mal auf den äh, Zwischenstand. Äh, Bernhard und Paula Maria haben äh, 2500 Euro auf dem Konto. Elton und Dagi D haben 2000 Euro auf dem Konto. Und damit sind wir beim heutigen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Kino. Hm? So, bitte setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher dieser Tänze wurde für einen Film entwickelt? A. Habanera. B, Cha-Cha-Cha oder C, sir Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Gleich gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns, meine Damen und Herren. Dann verraten wir Ihnen auch den Ausgang. Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit Paula Maria im Team mit Bernhard Hoecker. YouTube trifft Fernsehen, die beiden haben 2.500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Dagi D und Elton. Die beiden haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher dieser Tänze wurde für einen Film entwickelt? A. Habanera, B. Cha-Cha-Cha oder C. Der Sirtaki. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Paola haben gesetzt 1500 Euro. Elton und Dagi B haben gesetzt. Alles. Ja. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Paola und Bernhard haben getippt auf Antwort C. Elton und Dagi B haben getippt auf Antwort C. Ah. Der Habanera wurde im frühen 19. Jahrhundert aus den europäischen Kontratänzen entwickelt. Der Cha-Cha-Cha entstand aus dem Mambo. Und der Sirtaki wurde für den Film Alexis Sorbas mit Anthony Quinn extra entwickelt. 1964 war das. Damit Antwort C richtig. Beide Teams... Beide Teams stehen bei 4.000 Euro. Das heißt, eins ist klar, 4.000 Euro ist die Gewinnsumme. Die Frage ist nur, für welches Team, für welchen Teil des Publikums zahlt sich das heute aus? Die Entscheidung bringt die Schätzfrage. Auch gut. Das ist ja mal eine geile Frage. Wie viele Noppen besitzt eine klassische deutsche Glasmineralwasserflasche? Ihr habt 20 Sekunden, ab jetzt. Oh, mein Gott. Um So, beide Teams haben was eingetippt. Hier habe ich Bernhard ganz wild tippen sehen. Und du hast dich wirklich komplett, ich mich rausge komplett rausgehalten, Echt? weil Schätzfragen habe ich ja immer, war nicht meins. <lacht> hey, du hast schon häufig angekündigt, dich rauszuhalten, hast es aber nie durchgehalten. Ja, jetzt habe ich es wirklich. Ja? Aber zugegeben, sie war auch sehr schnell. <lacht> ja, Dagi hat das äh, Heft hier sehr schnell in die Hand genommen. Ja. Hm? Ja, so, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Bernhard und Paola haben getippt auf... 100. Elton und Dagi B haben getippt auf, beziehungsweise Dagi B hat getippt auf 160. Oh. Das ist leider knapp. Ja, das ist doch. sehr ja, knapp ja, ja. sogar. Eine klassische deutsche Glasmineralwasserflasche hat und wir haben es ganz genau nachgezählt hat 230 Noppen. Ah! euch 76,92 Euro! 76,92 Euro gehen damit auch an unsere drei Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch auch euch! Und, hast Spaß gemacht? Ja? Vielen Dank! Danke viel. Auf bald! Alles Gute. Danke. Bernhard, vielen Dank. Na ja, eigentlich ist es, eigentlich ist es Dagi. Dagi. So, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute nicht. Paula Maria und Dagi die Glückwunsch an unser Siegerteam Elten hat, Die Sendung wird rockt heute. Danke, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.